Da rück noch ein Stückchen Richtung Nord direkt vor. da sollten Steine sein auf 0 Grad. Ja, erkannt. Da sollte man zur halbwegs gute teilgedeckte Stellung haben. Und Fahrzeug halt. Main Battle Tank 010. Dann feuer frei. Treffer. Treffer. Nachgeladen. Ich glaube, der platzt gleich. Ja, schaut so aus. Mhm. Schuss linksseits. Keine Sicht. Irgendwo Klenker lieber. Das ist im Gefahr, ja. Nee, oh. Auch Fahrzeug 0,56 Grad. Pferd oder auf 5, Straße? 0,60. Ja, ja meldet ihn an. Laser kommt direkt auf uns zu. Wer kommt auf uns zu? Die Tracer von dem. Ja. Ne ne, der Bär der immer auf Straße ist einfach gefahren. Den habe ich nicht beschossen. Noch weiter Check den dann vor. vor Beta uh, für Charlie kommen. Timeout 048 Infanterie in Bunkeranlage. Hau der HE rein. Achso, also, ich hab nicht so komm. viel davon um auf einzelne Infanteristen, das war jetzt eher für den gedacht. Ja. Ähm, hier Charlie, ähm, unser Squad ist Entrennen. bei Marker Rot 3, ähm, gerade kampfunfähig, wir werden zusammen klicken, ähm, wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr ähm, entsprechend zu der Tankstelle ähm, wirken? Da hatten wir einen RPG-Schützen. Wo ist der BRDM hin? Ah, Delta, verstanden, wir schauen, uns die Tankstelle bekämpft kriegen. Ich würde gerne wissen, wo der BRDM hin ist. Der ist die Straße weiter Richtung äh. Ja, da müsste er normalerweise hinter mir auftauchen, irgendwo, aber bis jetzt ist noch nichts. Also, Compound auf 0 der 027 0, ist immer noch mit Feind besetzt. Ja, da werden jetzt noch mehr auftauchen. Alpha hier, Delta, komm. Alpha hört. Ah, hier Delta, wir hatten gerade Beschuss aus dem Nordosten. Könnt ihr da eventuell wirken? Das müsste ziemlich genau eure Position sein. Ah, äh, 086 Grad. 086, 086 Grad. 6. BRDM. Jawohl, Sicht. Zeroed. Ja, zu, zu hoch. Ja. What the hell? Das war Armor piercing ich muss Munition getroffen haben. Wahrscheinlich. Ja, gekämpft. Neun Schuss, Wuchtgeschoss verbleibend. Check. Ansonsten nur Status, eine HI-Geschüssen. Ein Reifen kaputt, mindestens. Ja, ein ich hab grad Funk gehabt. Und Charlie, Delta, komm. Da Charlie, hörst. Na hier Delta im RP-Geschütze an, äh, RPG an der Tankstelle ist bekämpft. Fragestatus Verwundete. Hier Charlie, ähm, leichter Verwundete noch ähm, bei abgesessenen Truppen, aber äh, allgemein rücken wir jetzt auf ähm, Rot 1 und 2 vor. Komm. Ah, Delta oder? verstanden. Mhm. Ach, da bluten wir die Wenn Rot 1, 2 genommen, dann einmal noch... 1, 2 und 3 schwarz, grob clean, dann 4, 5, 6 noch machen, schwarz. Okay. Ja, Charlie ist so verstanden. Fahrzeugstatus, äh, Timeout, äh, gelb. Geld. Mhm, positiv gesehen, äh, wir werden wahrscheinlich, wenn äh, die nächste, der nächste Compound ist, wenn wir dann einen Reifen mal austauschen dazwischen, dass also wir wieder grün grün sind. Einmal du hast ein 50 gell? Ähm, ne, 12,7. Das ist ein 50 kal ja. 035, ähm, eingeschossiger Bunkerturm, dort Schütze liegend. Da komme ich mit 762 nicht durch. Check, gesehen. Oh, du scheinbar auch nicht. Na gut. Nope. Nur dann. Die Sandsäcke des Todes. Ja, jetzt hat Ich hab halt nicht so viele Schuss dafür. Okay, wie viel hast du noch? Uh, jetzt. Uh, 172 ist. Und keine Wechselmagazine? Nope, nur einen Gurt. Ah, okay, gut. Ich habe drei. Nee, ich hab viermal 200 und vom ersten noch 180 über. Na, ich tue noch ein bisschen und nicht, dass danach einer auf die Idee kommt, eine RT zu zücken. Die nebeln sich mal brav ein. Ja, jetzt kurz kurz Sonnenrauf. Hm. Zwei Uhr. Richtig bis... Platz ist der MBT aber noch nicht, oder? Der, der raucht nur. Nee, der raucht nur. Aber wird keiner mehr drin hocken. Oh, ich glaube auch nicht mehr. Wenn sie uns Weil... jetzt noch nicht auf uns eingedreht haben, dann... Nein. Ups. Einschlag Nahbereich, Nord, unbekannte Richtung. Gesehen. Gesehen, ja. Ah, ja. 3er kommen aus 12 Uhr, ja. Dann einmal Fahrzeuge rücksetzen, ähm, 50, wenn es geht. weiß nicht, woher das kommt, aber äh, ich entweder schieße sie wieder hinter, ähm, Sandsack, äh, hinter, Sandwall, unter Tarnnetz. Sollte reichen, Tarnat, ne? Du kannst noch ein Stück hinter, äh. mehr Entdeckung gehen. Ich sehe noch. Und stopp, perfekt. Siehst du das? Zwischen Bäumen, 013, Ja, ich, ja Dahinter ist Ja, ich ist der hat nachgeladen und ist jetzt gerade geduckt. Okay, check dann. Ich bleibe auf ihn drauf. Du kannst gerne woanders hingucken. Okay. Dann halte ich mal äh, unter dem Westen, Nordwesten im Auge. Delta kommen. Delta hört. Äh, hier Charlie, wie ist der Status? Ähm, wir haben jetzt hier bei schwarz 1 sind wir drin, wir fangen jetzt an diese Häuserreihe schwarz zu klären. Ja, gute Arbeit. Delta ist jetzt gerade dabei, Gebäude 6 noch zu nehmen. Dann und sobald wir dann durch sind, können wir eigentlich schon wieder aufsitzen und nach Mira rein. Das du schon nicht gehört. Hier Charlie, wir versuchen mal ein bisschen Gas zu geben, damit wir auch ungefähr bei Schwarz 5 angekommen sind jetzt. Ah, nee, ich habe nur jo, die, das wär sehr gut. meine kleine Funkstelle hat sich immer ja, umgestellt, Charlie, auf die 51, ich weiß nicht warum. habe ich die mal ins Fahrzeug geworfen, weil die brauche ich sowieso nicht. Alter, hier Delta. Komm. Wow, Einschlag Bereich, unbekannt muss rechte Hand sein. Dann... Nochmal zurücksetzen, wir müssen hier Position wechseln. Verdacht auf 050. Okay, Sichtlinie gebrochen. Vorschlag ausrichten, 050, dann Sichtlinie wieder aufbauen. Vorne haben wir Reaktivpanzerung. Fahrer ausrichten, 050, rechts. Schützenvisierung. Und dann langsam vor. Es ist sehr kalt. Charlie hier Delta komm. ein Stück, ein Stück, langsam kommt. Langsam Charlie hört? Nein, ich will hier Stopp, ich geben. Mal. Hier Charlie so verstanden, hab schon weitergegeben, dass wir jetzt schnell lackieren. Komm. Ja, Sicht auf zwei Infanteristen. Alpha hier Delta Wader kommt. Zwei Meter vor. Danke. Alpha hier Delta kommt. T-Schützen bekämpft. Beschuss ich hab zwei. Wir Schuss. Ost. Er ist wahrscheinlich an uns vorbeigefahren gerade. Ja, nach links. Sch Und wurde scheinbar bekämpft. Ja, ich lege den aus auf 050. Korrekt, danke. Alpha, hier Delta, komm. Timer, bist du noch da? Timer? Alpha hört. Timer, bist du da? Ja, hier Delta ist es bekannt, cool. dass es sich auf 20 Grad SPZ befindet. Also verstanden, 020 SPZ-Verdacht. Timer, bist du noch da? Ja, wahrscheinlich nicht der Fall. 020 SPZ Verdacht, okay. Dann stehen wir eh richtig. Wir bleiben mal hier. Timer, bist du da? Äh, ich habe ihn gerade äh, sprechen hören im DUI-Interface. Okay. Wir haben jetzt äh, rot, auf. ne, zumindest. verhört Hier Delta ungefähr 20 Grad, 500 Meter ist eine feindliche befestigte Stellung. Also korrekt, die schon teilweise bekämpft. Ah, sehr gut, guter. Langsam vorwärts. in den Compound will dich jetzt gerade auch nicht aussteigen lassen zum Reifenwechsel, weil wir so offen stehen und ab und zu von der Seite angeschossen werden. wir schon wieder da? Ja, der wird sich dann schreiben. Hm. Charlie hier, der da kommt. Der Alf oder ist der irgendwo anders. Der ist wahrscheinlich im Disconnect. Gehabt. Ah, okay. Ja. Ja schreibt mich gerade an, ich schreibe ihn mal kurz zurück. Ach, dass Timeout nicht töfte ist. Ach Gott. Der ist wahrscheinlich hier, Delta, kommen. einfach nicht ganz fit. Äh, ähm, Simax, schau dir mal bitte Timer an. Im medic -Menü. Anschauen. Im Medic-Menü. Ist vom Fahrer ist jetzt aus? Das ja, will du ich gehst ins Ace-Menü und dann bei ja, Passengers, hab's. dann auf okay. Timer und dann auf medic menü Nee, ich kann nicht switchen. Also medic menü zwischen selbst und... Ah shit, der ist fast ausgeblutet. Scheiße, scheiße, scheiße. Tönnike dran, dann blutet er nicht mehr. Soll ich in Gunners jetzt dabei gehen oder was? Delta Alpha... Nee, bleib mal. Delta Alpha. Information, Kommandant, verwundet bräuchten Medic, Frage zu euch kommen oder kommt Medic zu uns? Na, kommt zu uns am besten. Okay, Motor an. Delta für Charlie, komm. Charlie, Delta. Hier Charlie, wir haben einen KPZ und Nord auf ungefähr auf eurer ungefähr 1,019 sein. 180 Komm. Grad Wende. Na, ja, verstanden. 019 Grad KPZ. Fahrzeug halt. Ausrichten 270 vor die SBZ-Eigene. Frage, eine Frage. Eifer wir haben dann Medic. Alles klar, SBZ erkannt. Ja. Ich fahre linksseitig hin. Ja. Bei SBZ parallel zu SBZ ausrichten, dann Timer ausladen. Ja, ging an mich, so verstanden. Ja, das ging an dich. Peter? Wie kann ich Timer ausladen? Simax? Simax? Alpha, hier Delta, komm. Alpha hört. Na, hier Alpha, es gibt wohl ein KPZ im Westen. Ja, wir würden noch schnell den Gunner aus... Äh, den Kommandant hier ausladen beim SPZ-Delta, dass ihr den versorgen könnt. Ja, check. Seh, Max, wie schaut's aus? Kriegst du nicht raus? Ich kann noch nicht mehr aussteigen. Du bist doch gerade ausgestiegen. Ja, das kann ich nicht mehr aussteigen. Du bist ausgestiegen, ich seh dich neben mir. So, ich bin noch im Fahrzeug drin hier. Bei mir nicht? Okay. Bei mir läufst du hier rum. König, okay, hier Ich so ein Fahrzeug. Okay. Simax, hörst du mich? Kennst du mir gut dran hängen? Simax, hörst du mich? Simax, hörst du mich? Richard Nico ist doof. Geh mal auf Schein, Simax. Gelia! Nee, der Magazine zusammenpacken. Ja, genau. Selbst Gelia! Ein Verwundeter! irgendwie. Ja, ich hab hier meinen Kommandanten. Ich lege die innen rein. Ich muss mich dann verabschieden, weil Westen war KPZ gemeldet. Ich bin auf Kampfkreis 50 drauf. Simax, hörst du mich wieder? Simax? Ja, ich bin gerade wieder eingestiegen in die gunner position Simax, bist du da? Ja, ich bin da. Dann bitte in die ähm, Bader-Position wieder rein, Westen war KPZ gemeldet. Charlie hier, Data-Infanterie. Frage, hat euer Medic noch Flüssigkeit? Komm. Ich bin jetzt wieder im Fahrersitz fertig. und höre dich Rückwärts, langsam. Nee, ich war links. down, ich habe dich zwar gehört und war wieder nicht. Nach links stopp. einschlagen. Ja, stopp. Ausrichten 330 rechts. Nordwesten. 330 rechts, okay. Alpha, hier Delta, komm. Alpha hört. So, hier Delta, Charlie meldet die ganze Zeit. Weil sie Habt ihr da schon mal drauf geschossen? Negativ, wir sind erst jetzt wieder mobil, Fahrer hatte Probleme. Ja. verstanden, dann jetzt einmal bekämpfen. Wir bauen Sicht auf Westen auf. Hier äh, ähm, ja, Charlie, ähm, marsch, Feuer zu auf ähm, Gebäude ja, so schwarz 4 einstellen. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Das ja, ist ab und komisch. zu es, aber es ist recht selten. Ja. Bauer Parallel Wie weit? folgen Fahrzeug halt So, es wurde ein Fahrzeug im Westen gemeldet Ich sehe noch keins Langsam vorwärts Stopp oh Gott, da sehe ich auch nichts Okay, vorwärts Marsch, hart links, auf Anhöhe rauf Verlangsamen, bis wir unter Sicht drüber pieken. Ja, schade hier, Delta. Weiter, weiter. Nicht anhalten. Charlie, hier Delta, komm Delta Alpha Delta für Charlie, komm hm, Jo, hier Delta ähm, Hier Charlie, ähm, Gunner meint äh, KPZ hat noch starke Hitzesignatur, <lacht> sicher bekämpft, Frage ja, Alpha ist da dran, äh, wenn dann ein mit denen. Aber also, die kommt jetzt rüber, können. die holt sie einmal Flüssigkeit bei dir und dann geht's weiter. Hier, Charlie, ähm, so verstanden, ich frag nach. Alpha fragt, wo ist der KPZ? Finde keinen. Ja, Charlie, mitgehört, Frage. Du bist noch auf der 50 drauf, sie Max. Ich bin auf der 50 ja, auch, ja. Dann kriegst du die Konfusion auch. Mit. Ja. <lacht> uh, Delta you, für Delta. Charlie, wir haben eine Kiste mit Flüssigkeit im Badger, kann also... Ähm, unterstützen. <lacht> jo, verstanden. So, dann Charlie, allen mal die Position vom KPZ an Alpha übermitteln, danke. Charlie von Alpha kommen. Charlie hört. Wo ist euer KPZ, den wir bekämpfen sollen? Hier Charlie, ähm, Nord, Nord -Ost, ähm, Nord, Ost, ungefähr auf einer Anhöhe hinter ähm, hesco barriere Frage, raucht er aus dem Motorblock? Charlie, hier negativ. Hinter einzelnen Baum? Negativ, direkt hinter Hesco-Barriere. Müsste bei euch direkt östlich sein. Ja, der wurde schon bekämpft. Ja, Charlie, so verstanden. Okay. Die Zeit nehmen wir mal ein. Simax, äh, hast du M Map-Tools? Moment, prüfe. Nein, habe ich nicht dabei, so wie es ausschaut. Ich schau mal, ob ich sowas habe. Ich hab welche, ich gebe Ich trete die mal ab, die sind jetzt im Inventar vom Fahrzeug. Du, Kartenwerkzeug. Ich ich wirklich keins, aber Ich habe eins. Ich glaube, da unten ist es drin, ja. Kannst du wieder nehmen. Okay, Position unsere eigene 038. <lacht> ich überflaste mich nicht mit sowas jetzt. Ich hab die echt schon lange mal gebraucht, auf Deutsch gesagt. Magst du es nicht probieren? Kann ich auch selber machen. Machst du mal lieber selber vielleicht, ich gelobe Besserung bis zum nächsten Mal. <lacht> das ist so, <lacht> Okay, Map Tools, Show Map Tools Mall. Das schaue ich mir mal ja, ja, okay. offline an, das ist gescheitert, ich ja, schätze, ich die Taste nicht belegt habe dafür, wobei das alt ist alt, ne? Alt ist alt, genau, also 038 eingezeichnet, Alpha, Distanz 580, Und Charlie, hier Delta, komm. Hier Charlie. Äh, Charlie, einmal Infanterie bitte ein Stück weiter nördlich äh, rauslassen. Eine Straße ja. weiter nördlich. Hier Charlie ist so verstanden. Nur alt, ne, doch, sich die reingestellt. Delta von Alpha. Delta, hat. Frage, hört äh, beweglicher Arzttrupp auf Kampfkreis mit? Äh, Bert, hier ist nicht existent, die Medics sind an die Infanterie angegliedert. Ja, wer hat denn meinen Kommandanten noch in der Behandlung? Das werden wir. Der ist noch down, oder? Okay, ich will näher ran an in die Infanterie, dass ich ein bisschen weiß, dass es ist. Ähm, Fahrzeug umdrehen 180. Seid dafür, Charlie, komm. Delta hat. Ähm, hier Charlie, ähm werden wir jetzt erstmal die weißen ähm, Hart weißen Textboxieren oder dann soll ich mit Schwarz anfangen? Weißer Rauch dort langsam mit Schwarz anfangen weiß für den Charlie. Ähm, hier Charlie, so verstanden, mache schwarz äh, weiß für die Information eigene bei weißem Rauch links. Der Rauch äh, 12 Uhr jetzt, ne? Korrekt. Alpha für Alpha. Welcome back, wo bist du? Ah, derzeit im Alter Fahrzeug bzw. der Marker Alpha. Wir sind gerade stationär, bitte um Apollo. Check. Äh, Fahrzeug ist eigenes 12 Uhr wahrscheinlich, ne? Jawohl, Fahrzeug ist eigen, 12 Uhr. Halb ja, ah, jetzt bist du genau. Das ist jetzt auf 12 Uhr gerade, da ist Timeout drin. Hinter Bäumen oder unter Bäumen. Alles klar. Dann Erkannt. ranfahren an Mauer, dann absitzen und dann werde ich Timeout vorschlagen, dass wir Reifen wechseln. Ja, check. Ich gehe über Luke. Timeout, Vorschlag, wir wechseln erstmal Reifen. Timeout! Timeout, Vorschlag, wir wechseln erstmal Reifen. Uh, positiv, wenn wir schon hier sind. Jupp. Lade aus. Ich gehe die Garnervisierung und mach 6 Uhr. Perfekt. Okay, ich steig aus und wechsel. Wir haben nicht weiter äh, geschossen, Timeout, nur dass du weißt, wir haben noch gleiche Munition wie vorher. Uh, Welche der Reifen ist jetzt? Das ist eine gute Frage, oder? Hm. Sieht man sie nicht an? Uh, die sind ich meine, wenn Simax sagt, dass er bei den Fahreigenschaften nichts festgestellt hat, kann man es auch einfach ignorieren. Uh, ja, die sind irgendwie alle gelb. Ja, dann ist doch gut. Wenn, wenn er sie noch gut fährt, braucht man noch nicht wechseln. Ja, okay. Wir werden noch genügend fressen. Dann... ich sehe die nur alle in gelb, um, deshalb würde die tatsächlich erst wechseln, wenn die ab sind. Okay, gut, also ich, so ich sehe wirklich nur die Anzeige und nicht, wie sie außen aussehen. Ja. Bin wieder drinnen. Okay, äh, dann... Vorschlagposition Position okay. bei Marker KPZ bekämpft, das scheint eine gute Overwatch-Position zu sein. Positiv, die nehmen wir ein. Ähm, Simex einmal zurücksetzen, äh, scharf links einschlagen. Leider für Charlie, komm. Und Richtung 3, 3,5 Grad ungefähr. Du siehst den Kpz sogar schon, vielleicht. Ja, ich glaube nach dem Baum oder okay. nach diesem... Der SPZ hat okay. die gleiche Idee. Das okay. ver Nicht verständlich, ja. Timeout. Ah, uh, auf weiteren Mod. Delta, Delta hört. Oh. Äh, fahrzeug vor uns, ne? Äh, aktuell ist es ein Kapitän. Ähm, ja. Hier Charlie, ähm, wir werden jetzt ungefähr ein bisschen in Richtung ähm, Nordwest vorrücken, um bessere Overwatch zu bekommen. Wir sind aber irgendwie gerade ähm, geflippt. Okay, jo. jetzt halb rechts. Delta verstanden. Sicherung nach äh, könnten auch äh, und, äh, äh, neben rechts Position beziehen hinter Kante. Und stopp! Was äh, kannst du erkennen? Vor allem Bush Richtung Nordost? Ah, Nordost geht die Sicht besser. Ja. Keine Thermalsignaturen? Aber keine gute Rundumsicht, um ehrlich zu sein. Okay, dann... Äh, Fahrer noch einmal 20 Meter zurücksetzen. Okay, 20. Oh shit, äh, infanterie Nahbereich. Oh, dran, ne? Nahbereich 010, direkt hinter Gesehen, Gesehen, gesehen. Links, ja genau. bewegt. Kommt der Arsch hier, oder? Der war die ganze Zeit da. War handy oder? Das glaube ich war bekämpft, ja. Warte gekämpft? Ähm, ja. Fahrer ich jetzt einmal links an dem Zelt vorbei. Erster kurze Hälfte durch, ich habe noch drei Wechselkurte, 762. Schau doch mal trotzdem nach rechts. Ja ob ja, der ich, ich schau definitiv sitzen, drauf, ne? ich habe den nicht bekämpft gesehen. Einer liegt. Einer liegt. Hier ist Munition. Das sollte man eventuell melden, dass hier ein Munilager ist. Positiv. Ich melde es gleich weiter. Delta auf Alpha kommen. Position KPZ ist markiert südlich vom Compound 3, dort steht ein KPZ in Stellung. Äh, Turm steht so, dass er nicht auf uns wirken kann. Wo ist Oh. Ah, da unten. Hm. <lacht> ähm, Fahrer, äh, einmal zurücksetzen. Noch mal 50 Meter. Vorsicht, Charlie hinter uns. Da Ist vorbei. Geht. Jetzt einmal 180 Grad drehen. Armor piercing ist geladen. Weiter für Charlie. Wir fahren Richtung Süd, straight. Delta. Schütze ausrichten. Wir ähm haben hier Charlie, äh, schwarzer Bereich geklärt. Äh, Circa 140 Grad. Ausgerichtet. Gute Arbeit. Südost, irgendwas ist da detoniert. Ja, wahrscheinlich die Art geschützt. Leiter für Chat. Jetzt hat jetzt bekämpft gemeldet oder? Nee. Oh, ich, wahrscheinlich ist der Ruf auch dir irgendwas dazu melden möchte. Okay, äh, 090. Das ist eigen, ähm, Richtung Südost. Delta für Charlie. Und Fahrer Halt. Keine Sicht, da ist ähm, auf Ost ist Sanddüne. Delta für Alpha kommen. Delta für Alpha kommen. Delta hört. Halt. Frage: KPZ bekämpft? KPZ ist vernichtet, jawohl. Hm, danke für die Meldung. Äh, Fahrer einmal wieder gehen, wir äh, fahren Delta zurück auf die alte Position. Ja, das wundert mich nicht, dass der nicht gemeldet ist, weil halt wieder recht viele Aufgaben noch Alpha hier Delta? Kommt. Ja, ja, klar. Das habe ich, wenn ich PTR bin, gefressen, wenn ich so viel unterbürgen Ah. Alpha hier Delta kommt Ähm, ungefähr so richtig oder wo du du willst du genau hin? Du bist super. Du bist super, perfekt. Du siehst eventuell schon auf 12 Uhr den KPZ? Hinter Baum? Also direkt 12 Uhr Baum, ah, dahinter ist der KPZ. Einfach straight weiter, Richtung Nord. Einmal halb links. Dann müsstest du jetzt wieder den KPZ linksseitig sehen. Ja, yeah, erkannt wird. Delta für Charlie. Delta, ähm, Hier Charlie, wie ist denn der Status von euren Truppen? Wie weit seid ihr gekommen? Uh, wir nehmen aktuell Gebäude. Und bewegen uns dann weiter. Zum ah, ich würde das Munitionsdepot mal ganz kurz einzeichnen. Welche Farbe? Frage. <lacht> War, äh, fährt blau, er sich noch anständig? Blau. Ja, fährt noch anständig. Ja. Okay, also ihr geht jetzt auf Opa. blau. Und ich Greiflich. <lacht> <lacht> genau, und dann machen wir noch <lacht> die grünen Gebäude südlich der Linie und dann sind wir durch. Hier, Charlie, ist so verstanden. Ende. Ähm, welches sind mal die Lasergelenk? die Artigen noch mit Artigeims okay. Den Laser ist glaube ich nur du eventuell noch die hm. Badger. und ich kann dann im Sensor Display schauen, welchen der Laser ich locken möchte. Du siehst dann ja. aber auch auf welchen ich gelockt habe, wenn du dann nicht diese weißen Locking Klammern um das, deinen dein Laserpointer siehst, dann Alpha ist, für Charlie falsch. kommen. Alpha hat. Hier Charlie, ähm, wir würden jetzt nach Ost weiterrücken. Ähm, wir würden jetzt auf den Weapon Cache feuern, aber er steht genau daneben. Uh, positiv, wir rücken ab. Simlex, uh, einmal Richtung Nordost, so Straight Ende. bis zur nächsten Hügelkante. Kartenwerkzeug habe ich jetzt offen, das war ganz an den Kartenrand gerückt. Ja, das ist okay. immer ganz links unten. Um Alpha, hier dahinter ja. Und einmal langsam annähern, dass wir Sicht über den Hügel kriegen. Alpha, hier Delta, komm. Alpha hört. Hier Delta, ein BTR und LKW haben sich in der Stadt aus Westen genähert, sind jetzt reingefahren. Guckt mal, dass wir die bekämpfen können. Habt ja, ihr Sicht? Äh, aufgebaut was. Ja ja. Ein BTR ist bekämpft und was ist das zweite? Oh. Aus West, habe ich das richtig verstanden? Ne, direkt auf 12 Uhr war einer. Ja, richtig. Aus Osten. Infanterie AT 080. Der für Charlie. Camp. Der der camp. Der. Äh, hier Charlie, äh, Tourette, Rot. Ähm, Alpha ist auch beschädigt. Ähm, wir checken gerade die Lage. Kannst du noch mal nach dem zweiten Fahrzeug fragen, wo das sein soll? Ah, Delta verstanden. Ihr könnt natürlich Lade, lade. Zum Fahrzeug. Check. Check. Delta P Alpha. Frage, wo soll das zweite Fahrzeug sein? Ein Fahrzeug würde die Richtung Nordosten von euch gekämpft. Eine bekämpft. Einer AT-Schütze bekämpft. Position gegenwärtig unbekannt, wir haben die nur ganz kurz vorbeifahren sehen Fahrer halb links, zwei Meter vor Einmal high oh, halt. Heiler, Heiler. Ja ja ja ja ja Jetzt hast du eh schon alle platt gemacht bis auf zwei, die sind jetzt hinter der Mauer. So, das sollte reichen. Wecken wieder auf Armor piercing Wir haben äh, auf zwei Uhr der Mauer markant Fallschütze, Infanterie, mhm. rechts vom Rauch. Positiv, habe ihn gesehen, er hat über die Ecke geschaut. Ja. Wieder Armor piercing geladen. Gut, zweites Fahrzeug, ist momentan unbekannt, wo das umgeht. Fallschütze? Ja, wird bekannt von euch, ja. Damit okay. der nicht so hin- und herzappeln würde. Bleib stehen, du Depp! Er <lacht> ist großartig! Jetzt äh. äh, alle. Ja. Schönen Gebrüste ja. Der Masken. Nee, bis nach Westen rein, keinerlei Zermalkontakte. Süden ist die Sicht zu schlecht. Äh, Fallenschütze, weiter an derselben Position. 2 Uhr. Richtig aus. Wir sehen. Kämpft nochmal einer. rechts davon. Kämpft. Boah, Headshot mit der 50k naja, ich hab nur mehr 109 Schuss, also... Ja, noch eine ja. Noch eine. Ah, also der Wind da? Ja, ich glaube ich... Habe jetzt soll ich da mal die Mauer wegspringen, da hinten, ne? Ja, Wobei, ich ja, viel Munition gehabt, ja... Ne? wertvoll. Ich ja, überlege mir wirklich sagen, jeden ja. Schuss. Ich hab von der... vom Wuchtgeschoss 12 gehabt und von allen anderen 8. Okay, äh das ATK ist nur Ansonsten ja, fahren wir die halt Mauer nieder. Kommt noch Beschuss aus dem Rauch? Ja, ja. Das kann wir sehen, weil die vorderen Reifen haben sie eh schon abbekommen und die Reaktivpanzerung kann er nicht auslösen. Welche wegen zurückziehen? Zehn Meter? Also meinen Wegen nicht? Delta für Charlie? Der kann, ich kann glaube stehen. Delta, hört. Ähm, der hier Tiefel Charlie, so äh, Tore repariert, Infanterie ähm, ja, wird gut, das wir auch nicht den jetzt Wenn man Motor anmachen ja. kann, dann wird schaden. Ah, ja, hier Delta sehr gut, die charlie Inventry, äh, die delta inventrie würde jetzt dann ebenfalls aufsitzen. Wir werden dann weiter vorfahren, zur fob plan folgt. Gut, wenn, ja, wenn charlie, wir, auch so, aus wir aus dann auch ausruhen in Richtung FOB werden wir Richtung 68 Grad einmal die Mauer platt fahren und der, der was dahinter steht. Wir sparen Munition. Ja, mhm. Okay, wir sparen nicht Munition da. Jetzt ist er. Da hat er sich erübrigt. Ich habe jetzt noch 3x200 Schuss 762. Okay, sehr gut. Ich kenne nach weiteren Kontakten nach unseren Rückraum, uh, aber so wie es aussieht aktuell. Charlie, Alpha, hier Delta, komm. Alpha hat. Charlie, hier Charlie hört. Da ja, hier Delta, wir werden jetzt Angriff auf FOB treffen. KPZ 035.050 Meter. Der Deckungsposition <lacht> ungefähr ein Stück nördlich der Treffer. FUB. Weitere Komm, 5 Grad weiter links. Charlie und Delta werden Sie. auf angreifen auf die FPW zwei Sicht. Charlie sucht euch den hinteren Ambasserturm, Am Wasserturm, Delta den Gelände. vorderen Check. und dann die ja. FOB rollen. Kommt wieder hoch 0. Äh, Charlie her nochmal die ich Funk reinbekommen. Ich warte bis der hält. Ja, die Badger in noch Sturmbad sieben Schuss Armor die, die Infanterie wird da dann Back. abgesetzt. Es gibt zwei Eingänge in die FOB. Charlie nimmt den hinteren über Sicht. die Rampe, Delta nimmt den vorderen übers Tor. Dann wird die FOB gebrochen. Die ist besetzt, von Aussicht. Alpha sucht sich die Position nördlich der FOB und sichert. Komm. Hier, Chadi, so verstanden. Ähm, auf Chadi Marker mit Sturmfahrt vorrücken, ähm, dann ah, von äh, West äh, Infanterie absetzen und dann den Eingang nehmen, ansonsten Sicherungsposition einnehmen. Komm. Na ja, so korrekt, Delta Ende. Der Hier, Chadi, so verstanden. Ende. Wo ist er hin? Aktuell 0,2,0 hinter Bäumen. Gesehen? Ah, ja positiv. 0,1,0. 0,1,8. Jetzt. Noch mal. Ah. Ja, ah, jetzt. Ja, ja. ja. Es ist. Gesehen? Ja, ja. Ah. Er macht alles richtig. Du ja, wissen die das, nicht, ja. dass da einer ist. Delta mit Charlie. Delta, uh, hier Charlie, disregard. Steht, steht, steht. Au, oh, ja, Treffer auf die Kette. Er hat aber weiter. Ja. Eigner jetzt auf 1 Uhr, eigenes Fahrzeug. Ah, Delta hat Kampfpanzer direkt voraus. Ja. Positiv Alpha bekämpft auch schon. Keine Sicht. Die okay, äh, Richtung... Fahrt Richtung 050. Positiv. Richtung 050. Sehns. 050. Delta für Charlie. Delta hat. Äh, hier Charlie ähm, soll AT-Truppen absetzen, um ähm, weiter in Richtung Nord zu wirken. Oh, ich glaube, der Frage? ist bekämpft. Ich glaube, der ah, ist, ist bekämpft. Das Rohr sich. bewegt sich nicht mehr. Frag mal lieber nach, bevor hier ich drauf Ich habe nur noch 5 Schuss. Delta für Alpha kommen. Drehen tut er. Delta hat. Ja, der, der, ist noch aktiv. der ist noch aktiv. Ich glaube, ich habe den Turm getroffen, oder? Ah, positiv. Delta hat ich gehe mal mit einer Heat drauf, da habe ich noch mehr. Positiv. Heat lädt nach. Kurz warten. Er sucht sich wieder abzusetzen, steht hinter Stein. Ähm, ja, kacke. Warum ist denn da so viel Ersatz? Ähm. Simlex Richtung 030. 0, 0. Ja, kurze fix. Halt! Ja, jetzt. Ja, voll drauf. Okay. jetzt hast du ihn. Fünf Schuss Heat Multipurpose noch. Tech. Und vier Schuss Armor Piercing Wucht. Okay, das hast heißt, 9 Schuss im Zweifel. Mhm. Und dann auch noch die Laser. Die also Lenker. wir würden sagen, Alter, wir sind hier Delta kommt. Munitionsstatus gelb somit. Mhm. Alpha hat. Ah, hier Delta Frage, KPZ bekämpft. KPZ ist bekämpft. Ah, Munitionsstatus gelb. Delta und Charlie setzen Stummpart fort. Positiv, wir folgen. Ah, Richtung 060 gerade. Halt Halbe Fahrt voraus. Ähm. Die Frage ist jetzt, wo wir uns da oben besten anstellen. Höhe 2,8 ist der höchste Punkt. Naja, da stehen wir aber, glaube ich, ziemlich hinter der FOG. Da werden wir nicht viel ausrichten können. Aber ich würde eher 2,6 machen, die vorhergehende. Hier. Im Bereich. Und dann können wir hier da ein bisschen Richtung Vondori decken. Wo bist du gerade? Ich zeig's nochmal. Uh, südlich der FOB hier ungefähr. Ja, genau. Delta für Charlie. Delta hört. Ähm, Charlie, ähm, wir haben beschädigte Reifen. Äh, Beschleunigung ist äh, minimal. Jetzt einmal Richtung 30 Grad eindrehen. weg einfach durchs gemüse suchen ja. mal kurz halt ja. noch fünf meter vorsetzen Thermalkontakte im Bereich 0,1,5 und Positiv, das ist die FOB. Range sind 1000 Meter, 0,1,7 müsste passen, ne? Müsste wohin hinkommen, ja, ich schau nochmal. Mal, mal mit den Map-Tools, 0,1,7 perfekt, 4. ja. ja. Der Delta IV jetzt geschafft. Ähm... So. Um. Ich würde mal sagen, wir bleiben hier, bis die das mit ihrem Angriff super, beginnen. Sind, ja. Da haben wir nämlich auch ein bisschen ich dann, falls uns irgendetwas umfahren möchte. Und wir hätten sogar noch Phasen auf 015 verteilgedeckte Stellung, diese ganzen. Steinmauern, das ist echt super. Ja. Ich würde sogar sagen, dass wir dann noch auf 2.0 Grad zu dem, also nicht zu den nächsten Steinen, sondern zu den einmal davor, noch später vorsetzen. Dann haben wir es super so, sich Richtung Nordost. Ja, ist Wenn du auf der Karte mal die Hintergrundgrafik äh, dann siehst ja, du auch, dass wir im dran. Nordosten noch weitere Steinmauern haben, die kann man vielleicht auch nutzen. Hm. Die Wärme auch nutzen dann nachher zum Ampirischen, dass wir super Sicht äh, und die decken können. Weil ich vermute nämlich, dass wenn jetzt äh, Resupply vom Feind kommt über Wundori kommt und ich möchte unbedingt den Bereich abdecken können. Oh ja. Das, mhm. mh. Ja, da sind wir ja bei dem 26, wo du gesagt hast, super aufkommen. Dann. Eben. Delta für Alpha kommen. Ah, Delta. Zur Information, wir haben Sichtlinie zur FUP aufgebaut. Uh, derzeit alles ruhig und wir warten auf euren Angriff, nehmen hm. bessere Position und decken euren Nordosten. Ah, Delta, verstanden. Könnt ihr einmal beide Eingänge auf der Karte einzeln wenn ihr die seht. Ach gut. Also so genau sehe ich es nicht. Nicht von hier. Oh. Delta für Charlie. Ähm, wir haben wieder unser Anfang. Wie? Ja, so ungefähr. Alpha meldet Eingänge von der derzeitigen Position nicht genau sichtbar. Ähm, ist nur ungefähr anbar. Äh, es müsste im Südosten der FOB der Eingang sein. Uh, Wie ist das von mir? Gott weg, schauen wir mal. Bis da 980. Lang. was meinst du, schon mal weiter vor, jetzt wo die anderen schon vor uns sind? Ich würde jetzt auch zur nächsten Mauer auf 020 Grad, zur übernächsten Mauer vorspringen. Dann sollten wir das noch mal besser sehen. 025 eintreten. Hier, Charlie, haben aufgeschlossen. Jetzt auf den, ja genau 025, da einfach straight an die Mauer ja, hin, bis wir wieder Sichtlinie haben. Und halt. Uh, ja, da ist sogar der Eingang, wie ich vermutet habe. Uh, Helikopter 012 Sollte dieser zum Drehen anfangen, hm. uh, gehört er dir. Ich checke der die Umgebung. Ich muss ja, ich Ob, schon. Äh also ist nichts, was uns gefährlich werden könnte. Ah, Doch, in dem Turm ist ein AT-Schütze. Den schnappe ich mir. 019 AT-Schütze im Bunker. Kriegt aber schon angeheizt. Mhm. sind ja schon unsere eigenen. unsere eigenen jetzt auch schon beim Rauch. Positiv, die sind gerade rausgelassen worden. Mhm. Ja, da vorben ah. rein ist jetzt zu gefährlich. Müssen wir, die ja. Ich scanne ah. also die Kante thermal. Ja, äh, danach vor allem Nordosten scannen, wenn jetzt was kommt, dann wird es aus dieser Richtung kommen. Ich behalte den äh, Nordwest im Auge. Oh. Alpha hier Delta, kommt. Höre. Alpha hört. Na, hier Delta, Frage: aktueller Status und Position kommen. Wir befinden uns ungefähr äh, 700 bis 800 Meter südlich von euch ähm, und decken euren Nordosten Richtung Wundori. Ich denke, wir können aber weiter Richtung FOB vorverlegen, äh, Richtung Not und suchen uns dort ein neues Plätzchen. Ähm, also einmal straight Richtung Not. Ich schau mal, ob ich da drüber komme. Soll ja auch nicht hinhauen, ne? Obwohl du rechts ist frei. Ja. Ansonsten, wenn du nicht drüber kommst, einfach mal kurz zurück und dann ja. nehmen wir rechts den Durchbruch. Ja. bleib auf Nordost. Achtung, Stein. Rücksetzen. Oh, links, Sehr links vorbei. Eingeschränkte Sicht hier unten. <lacht> mm. uh, Delta für Alpha. Delta hört. Frage: Gibt es bei der FOB Nachschub für Fahrzeuge gekommen? Nein, gibt Helikopter fliegend 067 machen, Alpha meldet Helikopter von unserer Position 067 aus Ostdorfer kommt auf euch zu Heinz bewaffnet. nicht Deswegen kann ich mal laser. Nee, äh, Warte mal, ich versuch's mal mit dem Laser Ja, ich meine, den fischt halt so schlecht Ja Okay, uh, jetzt hier Charlie ähm Heinz ähm Heinz erkannt bekämpfen. Ja. Oh, da haben ein bisschen Schuss kappt sehr schön. Ah, uh, noch schauen, ob vielleicht irgendwie Okay, da steigt nichts mehr so. Uh, ja, Charlie Helikopter bekämpft. Dann einmal wieder weiter Richtung Nordost. Richtung 050 Grad. Wir werden uns da danach wieder auf den Hügel stellen. Buch um wieder Sichtlinie aufzubauen. So ah. mittelprächtig. Ja, wir können okay. Okay. 040 Grad, weiter. Delta. Ähm, hier, Charlie, haben schwere Verluste innerhalb des Compounds. Ähm, ist aber oh. stabil, jetzt flickst Leute zusammen. Komm. Hast du einen Laser an? Delta verstanden. Ah, also ja, Du, ja, du verwirrst ja. äh, mich im Thermal. Wenn du nicht brauchst, dann okay. ich ähm, lieber, wenn kann ich ist. nicht bestätigen. Aus. Ich habe so einen hüpfenden Thermalkontakt. Au, oh, das ist er. Laser. Also Sch ja, ja, der ist schaltet der dann noch automatisch auf den Thermal auf oder wie? Nein, ich scanne immer durch. Also, ich habe so eine Routine. Ich schwenke links, rechts und schalte ich Thermal, dann wieder auf Normalsicht. Da identifiziert man die meisten Kontakte, wenn man durch beide Sichten durch alterniert. Und ich merke, dass ich an deinem Laserpointer öfter mal hängen geblieben bin, bis ich jetzt endlich mal rauskomme, und sage, ah, das bist du. <lacht> Davor habe ich irgendwie so einen Kontakt gejagt und was ist es denn, ich kann nicht identifizieren? Hat dann gemerkt, ich sehe ihn in der Normalsicht nicht, dann bist es also du. Das für die Kontakte, muss mir hier selber sorgen, ne? Ja, das war nur ein Test. Genau. Wie lange ich brauche, bis ich Alter es schnall. <lacht> <lacht> äh, Baumumgefallen oh, Baum 055, Ursache unbekannt. Gesehen? Keine Sicht, weiterer Baum, ja, Feinpanzer, ich habe Armourpissing geladen. Alter, gleich der Sicht, wir stehen gut, nicht ändern. Alpha hört, wir haben auf ca. 050 Grad vor unserer Position Kampfpanzer bekämpft. Nein, nicht bekämpft, gesehen. Ah hier Delta, den KPZ war im Eintrag, wollten wir eben gerade melden. Sag mal, hast du gerade meine Waffe nachgeladen? 030 Grad, Ich habe nichts nachgeladen. Keine Sicht, keine Sicht, müssten uns bewegen, wenn wir Sicht aufbauen sollen. Jetzt habe ich Sicht! Dann Feuer! Ja, ne, der Steht. Bandit, ja. Treffer! Ja. Haben wir Dismounts? Einmal negativ, keine Dismounts, einmal nachsetzen. Delta für Charlie. Oh, jetzt... Halt. Noch keine ähm, hier Charlie, ähm, wenn die FVB gesichert ist, ja, würde lang, ich jetzt den Trupp ähm, sozusagen wieder zurück in den Badger verlegen lassen, dort wir ähm, sozusagen alle einladen, versorgen lassen, Check. dass wir weiterkommen. Wir sehen. nochmal? Oder ist das gut? Ah, ich glaub, der hier ist bekannt. wird so ausgeführt. Ende. Reparierzimmer auch. Er schießt ja. nicht. Er schießt nicht, er dreht nicht. Ja. Eventuell ist die ganze Besatzung tot, weil ich glaube, ich habe den Fahrrad zuerst rausgeschossen und dann die zwei im Turm. Okay, ich melde es mal weiter. Alpha meldet, KPZ bekämpft. Na, gute Arbeit. Okay. Delta für Charlie? Delta. Hier, Charlie, ähm, haben Infanterie wieder aufgenommen, äh, die werden jetzt versorgt und aufmunitioniert, werden ja abfahren bereit. <lacht> LKW 090. Jo, verstanden. Das ist auch fast abmarschbereit. Hier, Charlie, so Einmal verstanden wenn ähm, bereit. Ende. Auf Alpha, Charlie, hier, Delta, komm. Alpha, hört. Wo ist der jetzt hin? Der müsste gerade im uneinsehbaren Bereich 087 sein. Alpha und Charlie, B uh, Delta ja, da Ja, ich sehe ich ihn. Seh Charlie, hört. Aber die laden deiner Senke scheinbar aus. Ich glaube, ich habe das mal uns gesehen, bin mir auch nicht sicher. Okay. Ich lade und mal der Heat, Heat Alpha, damit kriegt ich die Delta, ja. kommen. Alpha, hier Delta, kommen. Ähm, Alpha hat. So, Charlie Alpha einmal hergehört. Angriff aufs letzte Objective Die Absatzmarke für Charlie und Delta sind markiert Alpha, ihr müsst Gas geben Ihr müsst nämlich den Ricket Overwatch 3 Marker erreichen Um die Fluchtwege nach Osten abzuschneiden Der Charlie SPZ wird dann die Fluchtwege nach Norden abschneiden Und der Delta SPZ die nach Süden Die Infanterie wird dann schnellstmöglich auf den Compound des Warlords folgen Und den dann gefangen nehmen ich genau, hab's gesehen, die Position vom Compound ist unbekannt Daher Alpha jetzt schnellstmöglich auf Position Overwatch verlegen und diese Position aufklären, sollte markant in der Stadt erkennbar sein. Greg, wir haben im Osten von unserer Position derzeit einen, ähm, ein Feindfahrzeug, BRDM und Infanterie, die abgesessen ist. Ich richte mich mal aus. Ja. Nee, Simax... Zeichne mal ein auf 085, Abstand 700 Meter, grober ja, Kringel. Ja, dann, dann einmal noch so vernichten was? und dann schnellstmöglich Position mitziehen. Wir haben keine Sicht, 085. Äh, Charlie, äh, hier äh, so verstanden, ähm, haben wir ungefähr <lacht> Position vom Ziel Compound? Frage. Ich habe eingezeichnet. Na, ungefähr in Position Zielcompound wird die Stadt Mitte was? sein. Der Kringel. Ja, hier Charlie, so verstanden, äh, weitere Frage, soll ähm, Badger okay, dann entsprechend ähm, zum Norden verlegen, wenn Infanterie abgesessen? Genau, Badger soll Norden verlegen, wenn Infanterie abgesessen. wird, ich habe den Zweig gezeichnet, muss auf 700 Meter Süd Distanz sein, hier ist er. Hier Charlie, so verstanden, ähm, die Stadt in dem, dazwischen, zwischen dem Zielgebiet, ja. ist die geräumt? Frage? Diese Stadt ist feinfrei, ja. Wo ist denn der, der hin verschwunden? Hier Charlie, so verstanden Ende. Langsame Fahrt weiter. Warnung, roter Kringel südlich von Ortschaft, dort Feind. Plus Hind 076. Hier ja, Delta mit Delta geknüpft. Hier Charlie, ähm, wir haben Heind äh, Richtung Ost. Wird bekämpft. Oh, der dreht auf uns ein. Was? Was? Ja, dem geht's nicht gut. Okay. Ja, der. Okay. Ich glaub, der geht auch. Ja. Dann jetzt wieder ausrichten Richtung äh, Ost. Äh, wieder langsam vor. Wo ist dieses Fahrzeug? So, hier deltaheim bekämpft, Feind in Nähe der Stadt wird ignoriert, wir äh, weichen dort umfassend aus, um schnellstmöglich vorzurücken. Okay, okay äh, dann, dann einmal richt Alpha jetzt Richtung, Richtung Not ausrücken. Alpha ich bleib noch drauf auf den. Okay. Äh, ähm. Hier Charlie, hier Charlie ist Abfahrbereit. Alpha rückt aus. Delta und Charlie folgen. Okay, dann einmal volle Fahrt voraus. Okay, das ist gut, hier ist die Sichtlinie unhin gebrochen. Äh, rechts, Panzer, Kpz. Kann das sein? Das ist das eigene. Delta. Das sind eigene, eigene. eigene. Delta, ne? ja, okay. ja, Delta und Charlie, ja. Wir fahren weiter äh, Richtung Nord. Das ist aus dem Augenwinkel gerade gesehen. Mhm. Noch einmal Richtung Nordost einschwenken. Sicht BRDM auf... Ja, den werde ich auf der vollen Fahrt hier mischen. Aber ich bleib drauf, ja. der kommt da von hinten. Ja, der... So, so ja, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Wenn wir jetzt ganz kurz anhalten, na, der fährt selber, der fährt selber, der fährt selber. Der einfach weiter, ignorieren, ignorieren, rein. ignorieren. Ich habe ihn im Sicht, wenn der mal anhält, ja, dann werde ich ihn stoppen bitten. Ja. Ansonsten ignorieren. Ja, ist so wir fahren ja, jetzt ist einfach straight Richtung Oster, Vollgas äh, voraus. Halt! Äh, hier Charlie, ähm, hey. Gun ist rot, ausgefallen. Wer den bekämpft, <lacht> kam weiter. Das, ich das war jetzt echt elegant. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Halten pink weiter. <lacht> jetzt haben wir wirklich einen Reifenschaden. Und okay, zwar wahrscheinlich dran, rechts vorne. Okay, äh, wir versuchen noch auf alle Fälle die Stadt kurz hinter uns zu lassen. Ja. Ähm, und... Also lenken nur noch eingeschränkt möglich im Moment. Delta für Alpha. Ah, ja, Charlie, äh, Delta Red. Ähm, Alpha meldet einen Reifenschlag, wir kommen wieder nicht so schnell voran, wir müssen das irgendwo auf die Schnelle reparieren. Oh. Äh, ist wieder ja. repariert. Ah, uh, Delta verstanden, ich wollte recht schnell reparieren. Ah, kommt die, also, die Fahrzeug, ich bekämpfe, weil beim Positiv. Lade mal HE. Einmal HE weitler. Ich sehe einen Technical von oben. Ja, den habe ich schon ausgeschaltet, der ist nur äh, der, ist der, der Fahrer, der Fahrer ausgeschaltet. Einmal Richtung Delta. LKW, eine HE ja, RATE. Wir, wir müssen dann erstmal ja, unsere Ganze reparieren. Die ja, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Äh, das war zu so gut. Ja, aber der ist ziemlich beschädigt. Noch eine? Ja, nee. Ja, okay, jetzt definitiv. Okay, ich geh wieder weiter auf Heat. Richtung Ost. Wir schauen uns, dass wir irgendwo eine Senke, erwischen, äh, dass wir uns schnell den Reifen wechseln können. Äh, Hat sie erledigt? Habe ich inzwischen schnell gemacht. Ah, perfekt. Zeit dafür, Charlie. Nicht Mike, ne. <lacht> Delta, ne? <lacht> ähm, hier, Charlie, kannst du mal kurz absitzen? Dann könnten wir gerade mal besprechen. Ich brauche keine Rückfahrkamera, sondern eine Vorne-Nahbereichskamera. Hm, 1000 mal eigentlich sinnvoller. Geben, wenn du glaube ich Kontroll rechts -Klick machst, dann hast du die. Kalt halte mir schnell an. Okay. Okay. Okay. Nee. Ja, da ist bloß das Ding größer. Okay. Nein, dann. Nein. Dann werden wir weiter Richtung Ost haben. Delta Alpha kommen. Delta hört. Ja. Sollen wir jetzt schon weiter auf die Overwatch-Position oder sollen wir noch warten, bis ihr fertig seid? Na, Overwatch-Position muss zwar sein. Positiv, wir versuchen uns so gut wie möglich unerkannt zwischen Flugfeld und Ortschaft durchzuquetschen. Ich bin verletzt und weiß nicht warum. Okay, ich, um, ich schaue es mir an. Ja. Buch hm, du hast dir, glaube ich, deinen Kopf angeschlagen. Äh. Wahrscheinlich vom lauter rausgucken <lacht> und Fenster angehauen. Okay. Die Fenster. Ist wieder <lacht> Ah, oh. Feindfeuer 12 Uhr 0, 0, ah, Ja, 12 Uhr muss ah, man piercing laden. Ja. Lade, lade, lade, lade. Stand. Zero. Ja, Wow. Ah, oh. Drüber. Ja, so. ah. Zurücksetzen. Ähm, das wäre einfach. Ja, Ja, yeah. oh. Treffen, piercing geht sogar durch den Sandsack durch. Okay, wir fahren weiter Richtung Ost. Um Flugfeld, ähm, wir müssen nur mehr Richtung Osten. Richtung 100 ungefähr. Ja, gleich. Weil nicht aufs Flugfeld. 1075. Ja, okay, das soll jetzt aber 25 Hinterbaum. Baum keine Sichtweite halt zwei Meter vor Stopp. zero Treffer treffe treff ich oder treffe ich nicht eigentlich schon. Ja gut, ich habe scheinbar mal nie so Depot getroffen. Ich lade eine Heat hinterher. Ah, das mal uns. Okay, dann einmal noch Heat drauf und dann fahren wir weiter. Jawohl. Ja, bringt nichts. Okay, dann weiter. Der ist jetzt direkt auf Nord, 300 Meter gewesen. Ja, ich zeig nein. Mach du dich ja vom Osten. Check. Das Wir haben noch ein Feindfahrzeug, 35. 3, 5, äh. Drei, fünf, äh check. Charlie, Sicht, beide fertig. halten. Dreht auf uns ein, Feier. No. Lade, Armor Piercing. Ah, waren Dismount aber. Charlie, hier hier Charlie. Hier äh, Charlie, kurz warten. Weiter. Wir. Der ist den auch den wieder Ost. mal direkt Alter, nord auf 300 Meter. Delta täglich ich äh, Zeichen Noch 5 Schuss Wucht. Du kannst doch gerne einfach Kontakt auf deiner Visierung melden, dann drehe ich da einfach ein. Mhm. Okay, wieder straight Ost. Okay, Fahrer halt. Einmal scannen, Nordost ost äh, bis der süd -Ost. Delta hier Charlie, Infanterie sitzt, ähm, Bash abfahrtbereit. Jo, ja, verstanden, das dann jetzt die auf Charlie folgen. Hier Charlie, ähm, so verstanden. Okay. Ja, da. ist ein Ost, Baum im Weg. Bis Süd keine Thermalkontakte. <lacht> Dann würde ich sagen, wir drehen einmal um 180 Grad, dass wir mit der Schnauze Richtung botschaft stehen. Jede Menge Thermalkontakte 250 im Ziel, Ja, da werden wir jetzt aber noch nichts bekämpfen. Aber würde hocken, also das sah sowas von nach Headquarter aus. Richtig, da sitzt da auf jeden Fall. Fahr noch ein Stückchen zurück, so dass wir hinter dem Hügel verschwinden. Alpha hier, der komm. Und halt. Alpha hat. hier Delta Frage, könnt ihr in der Stadt irgendeinen auffälligen Compound ausmachen, der so auffällt ist oder so? kommen Wird eingezeichnet. Wir zeichnen Nein, wir haben mehrere äh, Fahrzeuge, die jetzt derzeit noch still sind, äh, nicht bemannt sind, äh, einen Haufen Thermalkontakte, wir prüfen ja, roter Kringel bei Gebäude 2 und 3 grün. Ja, ah, Delta verstanden. Sollten die Fahrzeuge bemannt werden würden, habt ihr Feuer frei auf die Reifen. So, so verstanden. verstanden. Ah, das Schöne ist, sie gucken alle zu uns. Da können sie jetzt gut einfallen. Wo siehst du Fahrzeuge? Uh, und zwar auf uh, unbemannt derzeit noch. Uh, und zwar auf 259 9 Grad. Uh, oh, okay, zweimal okay. Ja, ja, ja. KPZ unbemannt. Dreimal sogar noch einer dahinter? Nee, nee, ja, das sind APCs. Oder APCs, kannst du nicht so genau sehen. Ich sehe nur die vorderen Spitzen. Du kannst Und, Delta melden, dass äh, grüne Compound 23 mit rotem Kringel eingekreist. Dort sieht's nach Headquarter aus. Zumindest militärisch gesehen. Feuerstart ist grün. Delta für Alpha Komma Delta bei Kompanie U3 eingekreist mit roten Kringel, vermutliche befestigte Stellung mitten in der Botschaft. Und mindestens elf Thermalkontakte da. Ah, Delta verstanden. Uh, Simex, du kannst aber auch in der Zwischenzeit Turnout machen, weil jetzt so wirklich gefährlich wird uns jetzt da von Westen her mal nichts. Uh, dann behalte ich nämlich unseren Hintern im Auge uh, und du scannst einfach immer die Stadt ab. Alles klar, verstanden. Uh, Bernhard, du behaltest die Stadt im Auge. Wenn sich da unten irgendetwas bewegt mit Fahrzeuge, uh, gehört es dir. Ich möchte nur nicht, dass uns irgendwas in, in, in Arsch jetzt schießt, das wäre nicht so angenehm. Wir stehen da etwas exponiert. Charlie? Lieber exponiert als explodiert? ne. Yep. Mhm. Ja. Wieso höre ich Überschallknalle an uns vorbeiziehen. Mhm, ne. Wenn die Tracer okay. passen. Tracer. Nicht. Ja, doch. Nee, nee Einschläge sein. in unserer Nähe gesehen. Ich gehe wieder Schuster runter. Okay, dann. Irgendeiner hat wahrscheinlich dich gesehen, Simax. Naja. Das ist ziemlich close, würde ich sogar sagen, ne? Ah, warum kann ich jetzt die obere nicht mehr bewegen? Na, weil er sie kaputt geschossen hat wahrscheinlich. Soll ich mal drehen? Dann überfahre ich ihn nämlich. Oh, ich schau grad, aber wo zu der sein? Also im Nahbereich sehe ich mal nichts. Ja. Also der Wider steht jetzt direkt am Fahrzeug. Ja, der ist immer. nie verkehrt. Ja, einmal zurücksetzen, dann wissen wir, zumindest wo der Beschuss herkommt. Haben wir die Sichtlinie Richtung Rot gebrochen? So, dann Sehr wohl. Okay, dann kommt das irgendwo, irgendwo anders her. Ich kann nur jetzt gerade Momentan nichts mehr erkennen, meine äh, Gun ist Reimer. Ja, ich versuche auch gerade einen Thermal aufzuklären, so das klingt ja noch so. Ah, ah Sicht, Sicht, Sicht. Fahrzeug halt, BRDM. Hm. Okay. Ah, okay. Dann gehen wir mit Heat raus. Ja. Delta für Charlie. Komm, laden nach, du Hund. Delta, hört und ich ähm, kann der dann Charlie, nicht ähm, Hast äh 10 unter bekämpft. schweren Beschuss ähm Infanterie Truppe ähm, so, teilweise genau ausgefallen versuchen jetzt die Position zu halten. Ja, ich glaube das war ein Gefahr, was da ah, Warte, ich so kleinere Salben. Ja. Also eventuell, wenn du jetzt auf die abgewandte Seite gehst und dir das äh, Tool nimmst, also ich habe bekämpft auf ähm, direkt ähm aktuelle Sicht da kann ja, ich jetzt ich. auch noch mit MG die anderen niederhalten. Und wenn du auf der abgewandten Seite gehst, kannst du eventuell ja? die Visierung reparieren. Ja, ich, ich schau mal. Die sind aber aggressiv, die drei Hund. Ja, da außen rum ist ja einer von uns, ne? Nee, nee ich schieß auf ich 600 Meter. Da. Das ist nicht ja, halt dich weg von ost, Süd, ost. 2 von 3 bekämpft. 3 von 3 bekämpft. Ah, ich hab wieder die ganzen. Perfekt. Okay. Also du konntest Dann. sie reparieren? Ja, positiv. Perfekt. Ah, okay. Ich geh wieder nach Ost. Also es kann sein, dass es der war, aber irgendwie klang der, der, der Überschaltknall nicht nach dem 50 kall auf dem BRDM drauf. Aber ich kann mich täuschen. Ja, ich Keine Sicht Wochen. Richtung Ost. Äh, West, Entschuldigung. Ja, dann werden wir wieder auf die Hügelgruppe aufschließen, dass wir wieder auf äh, die Stadtsicht bekommen. Ich behalte jetzt äh, vor allem diesen Bereich im Auge. Check. Ja, ja. Aber ich sehe ihn. Ich glaube, ich komme doch jetzt diesmal aus der Stadt. Wir haben doch eine Sichtlinie in die Stadt. Stop. Danke. Nili über der Stadt. Ich habe keine Sicht Positiv. Positiv gesehen. Ah, Sicht. Oh, der geht runter. Ja. Der stillt sich gerade auf den Kopf. Alpha hier Delta, kommt. Der hat eine Signal gefressen, kann es sein? Ja. Alpha hat. Ah, hier. Delta auf einem Dach in der Stadt, genaue Position, unbekannt, Flakgeschütz, weil sie ziemlich Kopfschmerz bereitet kommen. Oh, uh, keine Sicht. Negativ, leider keine Sicht auf irgendeinem Flakgeschütz auf Dach. Delta für Charlie. Delta hört. Hier Charlie, wir rücken gerade nochmal zurück auf ähm, Schwarz 5, um ein bisschen bessere Positionen zu bekommen. Ah, ja, Delta verstanden. 263, 700 Meter, 263. Hör ich ein Fahrzeug oder täusche ich mich da? ich hoffe du täuscht dich. Ja. Ich sehe nichts, also zumindest äh, von Süd über Osten Richtung Nord hinter uns nichts. Ja. Ach, das ist geschützt haben wahrscheinlich, dass sich dreht. Dass ich den Leicht höre. So, das kann natürlich sein, ja. Ja, das, ja. Okay. Ja, ja. Viel Alarm, weitermachen. Information zweimal BMP Marker 6 gelb eingezeichnet. Ja, verstanden, wenn möglich vernichten. Möglich. Wenn nicht. Oh shit, da ist auch noch ein KpZ. Gleiche Position. Nicht möglich, Position so verschieben, um vernichten zu Wow! Shit, wo shit, kommt shit, shit, her? shit, shit, shit, ja, ja, Kampfmonster direkt gleiche Position, ja, ja, der schießt auf uns. What the hell, wo ist oh, der denn hingehen? Wo? wo ist der? Der ist direkt auf 263. Okay. Sag mal, wie viel treffe ich denn nicht? Down, gun down, ich gun down, gun down. Oh, fuck. Zurücksetzen. Sollen wir melden, dass wir dismounten müssen? Ja. Alpha meldet, Fahrzeug zerstört. Alpha meldet, Fahrzeug zerstört. Ne, disabled. Hier, ja, Fahrer Delta, Schütze und Kommandant PTL ausgefallen. Ja, ich schau mal nach dem ähm, Inventar, dass wir das reparieren können. Ja, positiv. Ah. Wären wir aus dem Rückraum beschossen? Ja, das wäre jetzt. Ja, positiv, positiv. Aus oh. Wo? Uh, irgendwo straight osten, ich hab's nicht ausmachen können, steht so halb hinterm Hügel. Uh, ich versuche mal SimEx mitzunehmen. Ja, check. Uh, ach Gott im Himmel, so ein Scheiß. Ich reparier gerade bei dir. Uh, ich ja, wo sollen wir denn da hin? Haha. Der dafür für Charlie. Delta für Alpha kommen. Delta, ja. Äh, wir bereichen auf unserer Posi aktuellen Position Unterstützung. Wir haben einen Schützen im... Äh, irgendwas beschießt uns aus Richtung Ost und äh, Fahrer down, äh, Fahrzeug derzeit äh, nicht funktionsfähig. Ja, Delta verstanden, Delta-Fahrzeug wurde ebenfalls vernichtet Wir können euch leider gerade nicht helfen charlie delta kommt. Info-Alpha-Fahrzeug halb mit einsatzbereit Verstanden BMPs bekämpft Main Battle Tank habe ich nicht mehr gesehen. Okay. Ähm, ich weiß nicht, was wir sonst noch reparieren können. Ist halt alles ja, nur ich, partially repaired. Ich, ja, ich, äh, wir müssen unbedingt CMX, äh, ähm, zum Medic Helik bringen. Ja, und ich lade ihn jetzt gerade ein. Check, ich gehe in den Fahrer. <lacht> Bist du drin? Ah, ja, ich sitze gerade drinnen, ja. Mit dem Schütze, ah, warte mal, ist Simex jetzt drin? Ich glaube ja. Ja, ja. Beschuss aus Main Battle Tank auf 10 Uhr. Auf Straße, 10 Uhr. Gesehen. Zero. Lade, lade, lade, lade, lade. Sehr schön. Verlichtet. Bring uns einmal einen um die Stadt herum. Wir müssen zu Charlie. Check.